Der Schöckl ist auf rund 1500 Meter Seehöhe und man kann mit einer Gondel aufgefahren. 1951 ist die erste Gondel gefahren und äh, seitdem kann man viel, viel machen am Schöckl. Man kann Paragliden, man kann Radl fahren, man kann Downhillen, man kann eine ganz besondere Form von, von Golf spielen, nämlich ein Disc Golf, sowas in der Art. Und man kann dort viel essen auch und trinken und oben sitzen und eine Gaudi haben und in die Luft aufschauen. einen 35 km langen Schöckel Panorama Radrundweg und man kann dort zum Beispiel auf die obersteirische Bergwelt schauen im Norden oder auf die Rigersburg im Osten, bis nach Slowenien und in der Weststadt bis zur Choralpe sieht man. Auf den Wegen für alle am Schöckel gibt es eine 3,4 Kilometer lange Wanderroute wo Menschen auch mit Beeinträchtigung äh, wandern können. Zum Beispiel leider in Rollstuhl oder mit Rollator oder mit Kinderwegen, was auch eine Form von Beeinträchtigung ist wenn man bergauf geht. Es gibt äh, ordentliche Strecken zum Biken und Downhill fahren, mit Sprüngen und was tonarisch. Gestern. 2003 haben die Downhill-Europameisterschaften dort stattgefunden. In einem Gasthof, in einer Hütte, in einem Wirtshaus essen gehen. Man kann im Alpengasthof, in der Halterhütte, in der johann hütte in der Schöckl-Stubentalstation, im Stubenberghaus, aus am Schöckel kann man was essen und dann kann man abheben mit dem und ganz locker haben schweben nach Geidorf, Eckenberg oder direkt zum Bahnhof.